RING RING Maike! Shugi hat dir seinen Team angegeben und damit seinen Bossstatus abgelegt, oder? Richtig! Hier ist irgendwo ein Gespenst, Leute. Hm, verstehe. Der Verlust ihres Bosses bedeutet für die Ziehband den Untergang. Shugi. Ach, entschuldige. Äh, keine Ahnung, was ich labere. Äh, dann noch noch zwei Verstöcke übrig. Es geht gut voran. Dann will ich mir eigentlich eigentliche Ziel dieser Operation verraten. Letztendlich sollte ich den Big Boss besiegen. Den Drahtzieher, also der zusammen mit den fünf Bossen Teams da gegründet hat. Wer ist dieser Big Boss? Big Boss steht noch über den fünf Bossen der Banden, aber niemand weiß, wer sich hinter dem Namen verbirgt. Wenn wir diese Person besiegen und dazu bringen, die Auflösung von Teams Star zu verkünden, ist das Team erledigt. Aber Big Boss scheint nicht gerade im Rampenlicht zu stehen. Hat deshalb auch kein eigenes Versteck und hält seine Identität geheim. Doch wenn alle anderen b -Boss zurückgetreten sind, wird sich Big Boss sicher zu erkennen geben. Ich schuldige dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. So, in der letzten Folge haben wir die Giftbande, die Zieh-Giftbande, erlöscht. Und jetzt machen wir weiter, nachdem wir die Belohnung bekommen. Bitte ein Pokémon mächtiger Takt bei. Das ist doch bestimmt nützlich und so. Ah, hi, Maike. Ähm, äh, das klang gerade nach einem ziemlich ernsten Telefongespräch. Ah, ja! Ah, mit der hab ich da gar nicht geredet. <lacht> <lacht> <lacht> ah! okay. noch <lacht> einmal schläft ist. Diesen da hat mir Cassiopeia auch schon erzählt. Team Stars, Gründer ist die Wurzel ein Nübels. Wenn Big Boss nicht besiegt wird, werde ich meinen Schatz verlieren. Dein Schatz? Äh, nein, also... Äh, die, die, die Belohnung! Hier, bevor vergesse. Äh, okay, danke. Oder, also, ich, ich geh da mal wieder. Mike, du darfst nicht verlieren. Okay, ich, ich, ich werde sie nicht versuchen. So, nachdem wir diese Bande dann ausgelöscht haben, oh, hier gibt es coole Pokémon, würde ich sagen, können wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Genau, jetzt haben wir schon 10 Punkte gemacht. Das dritte von 5 Team Star-Dingern oder vielleicht 6. Ich weiß nicht, ob da noch der Big Boss als Punkt dazu kommt. Aber. Zwischen Garafosa City und diesem Ort gibt es hier eine weitere Arena. Und zwar, wie scheint eine normale Arena... Ich meine, wie schwer kann eine normale Arena bitte schon sein? Das möchte ich herausfinden. Deshalb ist das unser nächstes Ziel. Interessante Pokémon, die wir haben. Genau, hier ist ja so ein Wald. Mit ganz vielen... Angemalten Bäumen. So, drehe mich mal bitte hier in die Richtung. Oder? Ach so. Ah, okay. Das hier ist das ganze Team Star Gebiet. Okay, das ist hier der Wald. Ja, gut. Ich dachte, dieser Wald wäre noch irgendwie wichtig. Hätte noch was Besonderes. Gibt Spitzen eine gute Attacke. Scheinbar gibt es hier in diesem Wald aber leider nichts mehr zu erkunden. Bisschen schade. Aber na gut. So, wie kommen wir am schnellsten hier hin? Ja, okay, klar. Wir könnten von hier hier hoch. Aber ich glaube, interessanter wäre es, wenn wir hier rumgehen. Deshalb tippe ich mich zu Pinshaws. Und wir gehen einfach mal ein bisschen entlang. Wir erkundigen uns mal ein bisschen wieder. Ich weiß, das tue ich nicht so gerne. Ich möchte eigentlich mit dem äh, die, die Quest alle machen, die von mir verlangt werden. Trotzdem ist es wichtig, dass wir... Die Aufgaben waren viel falsch. Ich muss hier entlang. Zur mescloris passage von Montanata. Ich würde sie so gern live sehen. Ich habe gehört, dass die weltberühmte Rapperin Etta in Trigo Monta ein Konzert gibt. Eine Rapperin? Ha, ein Riffex. Und ich sehe schon da hinten, da ist ein neues Pokémon. Aber bevor ich das... Nein, was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Meine Puppe wurde nicht geheilt. Ja, dann... Äh, äh, ja, das ist äh, nicht so toll. Nicht so toll. Nein, nicht wirklich. Ähm, dann äh, versuche ich mich mal heilen? <lacht> das ist überhaupt nicht gut. Ich habe wirklich erwartet, dass ich geheilt werde. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, Ja, vielleicht werde ich ja gar nicht geheilt. Vielleicht soll ich noch mal mit der pokémon dame reden. Okay, aber er spammt gerade seine äh, Verhöhner-Attacke. Allgemein seine komischen Attacken dort. Schlammwoge, unsere neue Attacke, die wir gelernt haben. Die sollte sehr stark sein. Wenn sie trifft. Wenn sie trifft. Oh, hier schneit's. Leider trifft es nicht. Wir treffen uns selber. Ich hier schneit, ey. Hier ist überhaupt kein Schnee und hier schneit's. So ein großer Sturm zieht auf. Jo, was ist hier los? Du, du, du, du, du, du. Wir scheinen wohl uns langsam einem Eisgebiet zu nähern. Das war nicht meine Intention. Da wollte ich eigentlich erst später hin. Mal schauen, was ist das da hinten für Pokémon? Da hinten läuft irgendwas rum. Seht ihr das? ein Pokémon läuft da rum. Ach, da ist ja schon das Schneegebiet da oben. Na, eigentlich wollte ich mir nur drüber rumgehen, um den Berg herum. Genau. Ich ignoriere jetzt auch glaube ich mal erstmal die ganzen Eis-Pokémon, weil mit denen über die wollte ich erst reden, wenn wir dann im Schneegebiet sind. Deshalb.. Ja. Bis dann ja Bescheid. Jetzt habe ich nicht mehr recht hier zum Konzert. Das ist nicht meine Schuld. Du hast halt Pay. Yeah. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wow. Was bist du denn für einer? Wow, wow. Ein Gruff. Ein Geisterhündchen. Und ich merke gerade, ich bin sehr underleveled. Hab ich das ge oh, Crit habe ich das gefühl weil alle Pokémon hier schon höher gelevelt sind sehr und gut i guess äh, ja grof hat eine weiterentwicklung die actually sehr op im moment ist also mit sehr op meine ich sehr sehr op wäre also in der theorie ein gutes teammitglied aber ja okay was mache ich jetzt auswechseln, I guess. Weil äh, angreifen möchte ich nicht, ich möchte es fangen. <lacht> genau, ich ignoriere jetzt erstmal die ganzen... kamera Eis... ganzen Eis-Pokémon, bis wir dann im Eisgebiet sind. Weil ich wollte eigentlich nur lang... einfach nur so, weil ich mir dachte, hier könnten wir lang gehen. Um zur fünften Arena zu kommen, also vor uns zumindest die fünfte Arena. Jeder macht halt ja seine eigene Reihenfolge. Manche Leute, so wie Max, gehen von Anfang an direkt ins Schneegebiet. Kann man machen, wie man will. Nur, es gibt kein Level-Scaling, deshalb sehe ich persönlich den Sinn dahinter nicht und mache das auch nicht. Ich mache die Reihenfolge, die am, ich sag mal, am besten ist, I guess. weiß nicht, ob es die beste Reihenfolge ist, aber... Uh ein paar level ups wunderbar es soll die wiedergeburt eines streunenden hunde pokémon sein das starb ohne je in berührung mit menschen gekommen zu sein oder oh, Arme, ein streuner streunerhund der gestorben ist was für ein pokémon der meiner anderen Leben war und schau mal was wir haben cooles pokémon dass man sich ruhig ins team tun kann äh, uh, wenn ich nach oben lang gehe, komme ich... Oh, was? Moment. Die Sattgasse. Montanata. Uh, Petsy. Uh, die ganzen uh, Eispokémon ist weggebreitet. Oh mein Gott, wie süß. Teddybärenbande hier. <lacht> halt, stopp! Okay. <lacht> wie süß. Oh, ich mag Teddy ursa und ursa, -Ursa, -Ursa, -Ursa, -Ursa, -Ursa, -Ursa, -Ursa. Das sind tolle Pokémon. Das Terra-Stück. Was mache ich denn mit einem Terra-Stück? Jo, wie die alle aussehen. Krasse Biester hier. Ich weiß aber nicht, was das hier für ein Ort ist. Vielleicht ist der für später richtig oder so? ist sind Feuer-Pokémon. Und Hallöchen, du. Du, du, du. Ich habe mit der Kamera aber ein krasses Foto gemacht. Da muss ich gleich posen. Ein Pelzebub. Wir haben mal ja vorhin. Ne, nicht vorhin. Letzte Folge habe ich. War da oh, Kamera. Cool. Wir hatten ja irgendwann letzte Folge, glaube ich, oder so. Hat wir die Vorentwicklung schon gesehen. Und hier ist die Weiterentwicklung. Aber noch eine weitere Weiterentwicklung. Aber. Da bin ich jetzt kein riesiger Fan von. What? Was? Wieso so stark? Oh no! Das Ding ist, by the way, Typ Fee. Das ist ein Feen-Pokémon. Ich habe immer noch nur drei Pokémon, mit denen ich kämpfen kann, gefühlt. Wow, wow, wow, wow. Das ist nicht, nicht gut. Nein, das gut. Gut, nein, gar nicht. Komm, bitte greife an. Bitte. Nein. Das ist nicht gut. Gar nicht. Gar nicht gut. Auf gar keinen Fall. Jetzt werde ich aggressiv. Komm, bitte greif es an. Bitte. Bitte. Wir wollen weiterziehen. Bam. Oh, ist doch down gegangen. Oh, perfekt. Wunderbar. Wow, wow. So, nice. Voltrian. Oder Voltrian. Was ist das denn für ein Pokémon? Kennen wir das schon? Voltrian. Ist das der Vogel? Das ist die Weiterbildung. Das ist Kinowatrell. Das ist ein cooles Vogel. Pokémon. auch oh, nicht so weit drehen. Ah, wegen Folterknecht. Da kam der Folterknecht zum Einsatz. Na egal. Äh, Lemschuss? Oder trifft das nicht, weil es ein Vogel-Pokémon ist? Es kann sein. Ich probiere es trotzdem aus, weil ich kein Aquaknall einsetzen möchte. Okay. Bam! Nein! Es lebt noch! Oh, das wird jetzt. Das wird jetzt. Knapp! Jo! Überlebt! Wir haben's! haben ja, dieses kilo down Da ist es. Oh, Und ich habe irgendwo hier vorne ein neues Pokémon gesehen. Nein, da soll ich vielleicht lieber nicht posen. Nee. Nicht so toll. Ich weiß nicht, ob wir das noch mal sehen. Aber noch ein neues Pokémon, was nicht unbedingt für ein Eisgebiet ist. Nee, es ist weg. Es war eine weiterweg von dem Pokémon, was wir bereits kannten. Naja. Ich hab's nicht gesehen, okay? Ist so ein kleines Tutüfig. hab's nicht gesehen. Außerdem, äh. Ja. Ich bin tot. Yo! Dein ist das Pokémon Center! Diebeskuss. Muss ja schnellstens weg! Aua! Du bist ein neues Pokémon! Wer bist du denn? Ach, Die Vorentwicklung kennen wir ja schon. Und das ist die Weiterentwicklung: Jalopeno, Typ Pflanze Feuer. Wo ich, wo ich sagen muss, das ist eine echt coole Typenkombi. Pflanze Feuer sieht man nicht alle Tage. Hatten wir überhaupt schon irgendwann als Pflanze Feuer? -Pummer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mein Team ist low, mein Team ist schwach. Ich brauche dringend Heilung. Ich muss hier weg. Sniebel. dazu kommen wir noch. Irgendwann mal. Ich hatte noch große Pläne, ich hatte noch eine ganze Arena zu Ah! Weggebounced von. Schnell! Hier sind wahrscheinlich ganz viele Trainer auf dem Weg. Auf dem normalen weg ja ich sehe da schon ein. Aber... Ich habe mir das jetzt noch nicht mehr vorgenommen, alle Trainer zu machen, weil das... Zum einen lange dauert. Ne, ja, deshalb schlage ich auch ab und zu mal ein bisschen die Kämpfe raus, wie vorhin. Zum einen dauert's lange. Zum anderen... Muss ich die erstmal alles suchen. Ja. Und ich versuche mir sowieso das Spiel ein bisschen schwerer zu machen. Deshalb, äh, Ja, ne? So, hier in. Oh. Oh. Ach so, hinter dem Trainer ging es weiter. Hier, ja, hier geht weiter hinter dem Trainer. Den kleinen Timmy, den wir besiegt haben. Oh, hier war noch ein Item. Plum. Ich weiß nicht, ob die Pokéball-Items hier rumliegen auch respawn. Das kann ich nicht sagen. Genau, hier sind wir jetzt richtig. Von hinten ist ein Gebäude und hier in die Richtung müsste es zu so einem Pokémon Center gehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah! Was ist denn das hier? Will ich hier hin? Oh, Hypno. bin ich denn hier? Oh! Hier gibt es einen Gespenst. Du, du, du, du. Bei ihm muss ich jetzt mal ein bisschen leveln. Mein ganzes Team braucht ganz viele Level ups Okay, klar, theoretisch kann ich auf screen ein paar Trainer besiegen, ein paar Raids machen, ganz viele Sonderbonbons nehmen. Aber ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich das machen möchte. Hasenfuß. Süßer Name für eine Fähigkeit. Mein kleiner. Trotzdem bin ich zu schnell. Und du bist weg auf die Wir gegen 50 Münzen genau bei 999 Münzen kann man es entwickeln und schaut mal hier die Weiterentwicklung von diesem einen pinken Baby Pokémon jetzt hat es einen etwas größeren Hammer und es ist ein sehr aggressives Pokémon war auch eine Überlegung, das vielleicht ins Team zu tun habe mich aber dann irgendwann dagegen entschieden weil das Ding sieht nicht so nett aus Mach den Kopf frei. Wenn ich den Kopf frei mache und mich meiner Gefühle entledige, spüre ich auch die Hitze des Feuers nicht mehr. Oh Gott, gehen wir überhaupt richtig lang? Geht das hier vielleicht doch nur zu einem Schneegebiet? Aber laut Karten müsste hier eigentlich auch noch normaler Weg sein, zu... Ich habe das Gefühl, ich bin wieder falsch. Ich wollte noch nicht zum Schneegebiet. Das ist gerade irgendwie ein bisschen unangenehm, to be honest. Ah, oh, bisher hätte mehr Damage gemacht, glaube ich, oder? wurde oder Biss? Ah. Ist sowieso egal, weil ich nicht dran komme zum Angreifen. Ich muss erstmal mich kurz heilen, weil wieder... Ei, ei, Ja, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr leveln, oder? Ich weiß es nicht. Da oben sieht es aus, als würde da nur Schnee lauern. Hm, und es schneit ja auch überall die ganze Zeit. So, bis müsst mehr Damage machen. Das Ding ist nämlich Typ Psycho. Ein kleines Psychopath. No, m, äh, doch nicht, was? Ich kann einen Kampf aufgeben? What? Seit wann kann man aus Trainerkämpfen flüchten? Ich meine, der Button Flucht, der bleibt immer. Auch wenn er nie was bringt in Trainerkämpfen, bleibt der Button. Aber hier bleibt er aus dem Grund. Was zum Teufel? Man kann einfach aus Trainerbetteln fliehen, wenn man möchte. Wenn man merkt, dass der Trainer noch zu hoch gelevelt ist. Interesting. Ich wollte nicht terrorisen. Alter, das wusste ich wirklich nicht. Das ist, äh. Ich meine, in so einem Spiel hier finde ich das nicht schlecht. Wie gesagt, wenn man aussehen gegen den Trainer kämpft, man denkt, der ist auf seinem Level und dann ist er aber 10, 20 Level drüber, ist das schon vorteilhaft, aber. Ja, Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Dann Mama Kreide schrei weg. Du hast nur so Attacken. Irgendwelchen Status Problem. Er ja, sagt mir auch schon so: Hier ist es kalt. Ja, gut, hier geht es nach oben. Okay, vielleicht geht es hier doch nicht lang. Ich möchte zumindest aber noch zu diesem Pokémon-Center. Das suche ich mal ganz kurz. Ähm... Du willst mir sagen, ich soll hier jetzt runterspringen? Hä? Oh, hier war Pokémon scheinbar. Habe ich nicht gesehen, während ich runtergefallen bin. Ist das Pokémon-Center... Oh, bitte lass mich gehen. Ist das Pokémon-Center jetzt oben oder ist es jetzt da unten. Ich kann halt nichts erkennen. Anscheinend kann man da runterfallen. Ja komm, ich mache einfach mal Flammenwurf. Das ist sowieso sehr effektiv gegen das Ding und das Ding nervt mich gerade einfach nur. Geh weg! Mein Gott. Dann gehen wir zumindest noch die XP. Dankeschön. Level 35 mit unserem Starter. Giftschweif. Uh, schöne Attacke. Und tatsächlich. Ah nein. Das Schneepuppe muss ich jetzt ignorieren. Das ist für später. Das ist zu so früh noch. Und ja, hier ist ein Pokémon Center. Na gut, dann gehe ich doch einen anderen Weg lang. Sorry für dieses Chaos heute in dieser Folge. Äh, ja. Ähm. Äh, ja, äh, Erkundigung halt, ne? Dann würde ich sagen. Weil das hier sowieso nach oben führt zum Schnee. Und ich hier lang wollte. Und ich dachte, ich kann einfach so, zack, hier lang geht aber nicht. Dann geht das wohl anscheinend nur von hier. Müssen wir von hier nach da? Dann gehen wir da jetzt lang. Gehen wir da jetzt hin. Das ist ein bisschen gefährlich, wo ich hier stehe. Aber von hier aus sollten wir eine kleine Abkürzung haben. Okay, wenn ich den Jump dort schaffe, das ist. Hier! Yo! Nice! Wir haben den Jump geschafft. Und jetzt. Sollten wir schnellstmöglichst zur Arena-Herausforderung kommen können. Von hier. Hopp. Was ist denn hier? Huh. Ist das ein krasses Raid? Oh, wow. Die der Ort ist direkt schon hier. Das ist direkt schon hier. Babu, Menki, Kugelsaat. Ist gut. Ist eine gute Attacke schon. Schon teilweise. Ein Westliche Zone 3. Ja, das ist ein Raid hier. Okay. Und schaut mal, hier ist Murgelbaum. Und hier haben wir Razav. Okay, äh. Ich weiß nicht, was ich von den Texturen von Razav halten soll. Die sehen sehr komisch aus. Hier ist Tropius. Es fliegt nicht. Rassamen. Hier sind Tarnpignons. Verkleiden sich jetzt keine Pokebälle. Funktioniert aber in diesem Spiel nicht so gut. Normalerweise was spricht man die an? Sagt so, oh nein, das ist kein geiler Pokéball. <lacht> ja, ja. Ganz viel Sesokids aber in diesem Spiel, was ich persönlich ganz schön schön finde. <lacht> genau. Und hier wollte ich eigentlich ein Mesklara. Okay, jetzt haben wir jetzt schon ein bisschen umgeschaut so in... Richtung Schneegebiet, aber ignorieren wir das einfach, ne? Hier in dieses große Schneegebiet Gehen wir Balten, aber jetzt noch nicht. Hier es Ditto und Backel, die Weiterentwicklung von Hefe Ich liebe die deutschen Namen, äh, also Ich liebe nicht die deutschen Namen, ich liebe diesen deutschen Namen Ja, den finde ich besser als Fido und was auch immer die Weiterentwicklung heißt Das ist einer der wenigen deutschen Namen, die ich viel besser finde Because it's funny Genau. Eventuell schaffen wir sogar noch die Herausforderung, die Prüfung. Aber das weiß ich jetzt nicht. Das gibt es ja eigentlich in dieser Stadt. Coole Musik hier. Bin ich geheilt? Ja, ich bin geheilt. Vielleicht tue ich jemand anderes nach vorne. Ich habe aber halt keinen Pokémon, was effektiv geht Normal Pokémon ist. Also ich habe keine Kampfattacken zum Beispiel. Aber... Ich könnte zum Beispiel jemanden wie Bellyboy nach vorne tun, ein bisschen mehr Leveling und so. Damit es nicht zu einfach ist, weil... Ich meine, wie schwer kann bitte ein normaler Arenaleiter sein, der mittig ungefähr kommt im Spiel? Wie, wie schwer kann er schon werden? Dafür bin ich hier, um das herauszufinden. Hey, Mike! Ne, wieder wieder. Ich habe dich in die Arena laufen sehen und bin sofort hergerannt. Tut mir echt leid, dass wir letztens nicht gegeneinander kämpfen konnten. Äh, aber versteh mich nicht falsch. Ich bin dir nicht gefolgt, nur um dich auszufordern. Ehrlich. Obwohl ich natürlich nichts gegen einen Kampf einzuwenden hätte. Was meinst du? Okay. Yippee! Ach, wie mich das freut. Und nicht wieder einen Kampf gegen dich. Ich möchte mit Kuh kämpfen, die zu deiner jetzigen Stärke passen. Sorry, gib mir mal einen Moment, okay? Versuch dich, zu der war schon mal in der Arena. Ach, das ist erst danach? Oh, okay. Interessant. Was ist denn hier los mit euch? Zu viel bestellt. Aha. Zwei Stück, äh. Das könnte ihm auch ein bisschen schwer sein mit nur zwei Arenenorden. Willkommen in der Arena von Miss Clara. Lass mich dich zu registrieren. registrieren raus, da muss Michael, sagst du? Mhm ich du dich mit Arena-Leiter mit, mit arena Aoki messen kannst, muss die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, ein geheimes Gericht zu bestellen. Das besagte Gericht gibt es in der Schatzstube, dem beliebtesten Restaurant in Mesclara. Könntest du dir das Richtige zu bestellen, hast du bestanden. Außer dir versuchen sich aktuell noch drei weitere Herausforderer an dieser arena -Prüfung. Sie haben alle jeweils einen anderen Hinweis zu dem geheimen Gericht ausvertraut bekommen. Ihr beschreitet Pokémon-Kämpfe gegeneinander und wer verliert, muss dem Gewinner verraten, was er über das Gericht weiß. Sobald du alle Hinweise behalten hast, kannst du das geheime Gericht beim Personal in der Schatzstube bestellen. Aber wenn du besteht, nur der eine Herausforderer, der in der Lage ist, die korrekte Bestellung aufzugeben. Nun dann, Michael. Dein Hinweis lautet, so mögen unsere Stammgäste. Es könnte also nicht schaden, wenn du dich mal bei den Stammgästen der Schatzstube umhörst. Okay. Ins Restaurant bei den Stammkunden nachfragen. Alles klar. Und dann... Wenn wir was Richtiges bestellen, damit der relativ Essen kann <lacht> Ähnlich wie bei der letzten Arena, I guess Dann dürfen wir die herausfordern, okay Dann wissen wir zumindest schon mal Bescheid, was wir dann beim nächsten Mal machen